Hallo und herzlich willkommen zum Interview zwischen der Studierendenvertretung und der Hochschule Coburg. Ähm, in diesem besonderen Semester haben wir uns auch äh, was Besonderes ausgedacht ja, und möchten deswegen ein Interview mit Ihnen als Vertreter der Hochschulleitung stellen. Und ähm, vorab haben wir Fragen von den Studierenden gesammelt, ähm, die wir jetzt dann an Sie äh, weitergeben möchten. Und ich bitten würde, dass Sie die beantworten. Ähm, vorab möchte ich Sie aber kurz vorstellen. Ähm, zu Gast ist der Prof. Dr. Lichtlein. Ähm, er ist Vizepräsident für Lehre, Qualitätsentwicklung und Weit Weiterbildung und seit 2003 ähm, Professor in der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit für Psychologie. Ähm, seine Leidenschaft hat er entdeckt für ja. Ausdauersport und das Be Sammeln besonderer äh, Fahrzeuge. Vielleicht können Sie da später ja noch mal kurz einen Satz dazu sagen. Ähm, ansonsten haben wir noch die Frau Dr. Professor Jutta Michel, Vizepräsidentin für Studierendenservice und Personalstrategie. Ähm, sie ist seit 2006 in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften Professorin für Versicherungswirtschaft und ähm, sie liest gerne Krimis an der frischen Luft, habe ich vorhin erfahren. Ja. Genau. Ähm, wir werden jetzt zwei, zwei größere Frageböcke haben, das eine mal ähm, ein bisschen was natürlich über die Corona-Krise ähm, und auch ein paar allgemeine Fragen. Genau. Ähm, vielleicht, wir fangen an mit dem Teil über die Corona-Krise. Ähm, haben Sie denn im Moment den neuesten Stand für uns dabei, ähm, wie es denn im Moment ausschaut an der Hochschule Coburg, was da für Lockerungen gab oder was da in Zukunft passieren wird? Ja. Na gut, die ähm, Lockerungen passieren schrittweise und allmählich. Allerdings passieren die Lockerungen an der Hochschule nicht so weitgehend, wie sie in der Öffentlichkeit passieren. Das ist manchmal auch eine große Diskrepanz. Ähm, wir machen ja schon seit langem Online-Lehre. Ähm, inzwischen sind Praktikumsveranstaltungen, so sie denn notwendige Equipments der Hochschule verwenden müssen, an der Hochschule in Maßen notwendig. Ähm, Prüfungen können an der Hochschule stattfinden, allerdings immer natürlich mit der Auflage, also Abstand einhalten, Maske, nicht so viele Teilnehmer desinfizieren und so weiter. Lernorte und so weiter können wir immer noch nicht öffnen, also die aktuellen Schreiben aus dem Ministerium sagen immer noch ähm, nein. Wir hoffen darauf, dass vielleicht am nächsten Montag wieder eine Neuerung passiert und dass wir da auch schon ein bisschen weitergehen können. Im Moment können wir da leider noch nicht weitergehen, auch wenn wir natürlich wissen, dass das für Studierende wirklich schlecht ist, schade ist und insbesondere, wenn sie draußen im Biergarten überall zusammensitzen können, aber nur bei uns an der Hochschule nicht. Aber es ist einfach so, dass wir Präsenzveranstaltungen nur machen dürfen bei kleineren Seminaren, aber auch nur nach jeweiliger Einzelgenehmigung durch die Hochschulleitung und nur in Ergänzung zur Online-Lehre, also wirklich respektiv, sehr respektiv. Ja. Ähm, ja, wir hoffen einfach darauf, dass es ein bisschen weitergeht. Auf der anderen Seite müssen wir versuchen oder sind wir angehalten, die, den Publikumsverkehr an der Hochschule so deutlich wie möglich zu reduzieren. Also es gibt zwar eine Lockerung, wie du schon richtig gesagt hast, in Richtung einer gewissen Personenzahl. 30 ist glaube ich aktuell jetzt genannt worden, aber auch da besteht wieder die Vorgabe und natürlich müssen wir uns auch den ministeriellen Vorgaben wohl wir da äh, mehr Lockerungen machen als im Rahmen des Mögliches. So leid es manchmal auch tut, wenn es die Interaktion mit den Studierenden angeht, das finde ich auch ganz wichtig in der Lehre, aber äh, zu sagen über Ergänzung. Das heißt, wir müssen uns begründen, wenn ich als Lehrender eine Veranstaltung habe, muss ich begründen, jawohl, das ist mir noch zusätzlich wichtig, dass ich mich zum Beispiel mit meinen Studierenden mal, einmal die Woche treffen kann, dass ich wenigstens eine Interaktion, einen Interaktion und Austausch habe. Und da ist es möglich, diese Lockerungen sind sozusagen jetzt ganz schrittweise, wie ich schon gesagt, wurde, gekommen. Das vielleicht noch als Ergänzung. Und es muss halt auch genehmigt werden, dass wir das machen können. Also es ist auch ein gewisser bürokratischer Aufwand dahinter. Das darf man auch nicht unterschätzen und erst heute diskutiert. Das heißt, Sie sind eigentlich an die, an die Vorgaben des Ministeriums jetzt gebunden und erst wenn es da ein grüneres Licht gibt, dann geht es wahrscheinlich auch weiter, oder? Ja, wir haben auch erst diese Woche ein Ministeriumsschreiben ja. bekommen, was die Hochschulleitung eben auffordert, sich daran strikt zu halten und Lockerungen wirklich sehr eng im Blick zu haben. Von daher schlagen in unserer beiden Herzen schon zwei immer Herzen. zwei Herzen. Wir sind auch in der Lehre unterwegs, wir sehen, dass das den Studierenden wirklich ein großes Anliegen ist wir können es auch wirklich gut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite können wir nicht über diesen Schatten springen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Das geht halt irgendwie auch nicht, weil wir sind nun mal eine staatliche Hochschule und da müssen wir uns dran halten. Also ich würde zwar noch ergänzend sagen, man muss nur auf die andere Seite gucken. Ich hatte heute ein Gespräch über das Thema, wie kann man über das Wintersemester, da wir nachher noch ein Thema haben, sprechen. Es ist ja auch die Frage, wie gehe, wie gehe ich mit Risikopatienten, Risikogruppen um? Auch da haben wir eine Verantwortung. Wenn ich die Verantwortung nicht wahrnehme, kann ich, weil Sie vorhin sagten, Vorgaben kann man natürlich nicht umkehren und sagen, ja gut, wir machen jetzt da mal ein bisschen großzügiger. Wenn die Umkehrschluss passiert, dass irgendeine Infektion äh, nach sich zieht, dann äh, können wir das gar nicht mehr sozusagen verantworten. Und von daher ist es sicherlich besser, dass wir erstmal davon ausgehen, safety oder besser gesagt health äh, first. Mit allen Möglichkeiten, aber ich kann es nur bestätigen, äh, zwei Herzen in einer Brust. Vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich über viele Probleme und Einschränkungen gesprochen. Gibt es denn auch positive Aspekte, die jetzt vielleicht die Corona-Krise hervorgebracht hat, bei all den schlimmen Sachen, die wir eigentlich jetzt erlebt haben? Also Ich fange mal an, ich, weil mich das auch wirklich von Herzen her freut. Deswegen möchte ich es auch sagen, ich bin ja nun mal Vizepräsident für Lehre und von daher seit Jahren mit dem Thema unterwegs, wie kann man denn Richtung Blended Learning mehr arbeiten, wie kann man denn auch Möglichkeiten schaffen, die Verbindung von Präsenz, die absolut wichtig und notwendig ist und auch etwas in der Kompetenzerweiterung bringt, aber auch mit zu Elementen wie eben mal einen Kurs äh, online anzubieten, ein Teil. So. Und jetzt sind wir, haben wir einen Kaltstart, haben wir alle festgestellt, auf einmal mussten wir sozusagen in die Digitalisierung in der Lehre starten oder in die Online-Lehre starten und weshalb ich halt gesagt habe, er freut mich, man merkt natürlich, dass auf einmal auch, ich sag mal, Personen, Menschen, Interessen da sind, die sich damit beschäftigen müssen, aber jetzt auch merken, hey, das sind ja Elemente, die vorher gar nicht denkbar waren. Also ganz simples Beispiel. Wir haben ja nun mal immer wieder Sitzungen, wir haben Veranstaltungen mit Ihnen, zu sehen, dass ganz einfache Dinge auch mal in einem Zoom-Meeting machbar sind, ohne dass ich jetzt alle online, äh, offline benötige, vor Ort für ein Gespräch. ist etwas, was man vielleicht vor einem Jahr gar nicht so dachte. Also nur als kleines Beispiel, ich glaube, da ist einiges an Potenzial da, das mit meines Erachtens auf jeden Fall genutzt werden sollte. Das kann ich nur bestätigen. Also es geht viel mehr, als wir vorher gedacht haben, ähm, auch wenn der Kaltstart so auch persönlich <lacht> ganz schön hart war. Gut. natürlich wissen wir, dass es nicht an allen Ecken und Enden toll ist. Also es gibt Veranstaltungen, ähm, die laufen nicht gut, ähm, aber es gibt viele Veranstaltungen, die laufen noch erstaunlich gut. Ähm, wir alle lernen, die Lehrenden, die Studierenden, die lernen mehr mit diesen digitalen Kompetenzen umzugehen und ich hoffe, dass wir davon auch einiges behalten werden. Und der andere Punkt, den ich schon auch noch nennen möchte, ist der, was also mich persönlich sehr verblüfft hat, dass auch verwaltungstechnisch viel mehr geht, als wir vorher jemals gedacht haben. Mhm. Ähm, die Prozesse innerhalb der Hochschule mit dem Prüfungsbüro, mit dem Studierendenbüro, das sind ja so Ihre Ansprech Anknüpfungspunkte, funktionieren erstaunlich gut. Mhm. Man braucht gar keine Papierformulare mehr. Das hat mich persönlich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir da auch weiterkommen. Sehr gut. Hoffen Sie, dass es jetzt dann auch ein Papierersparnis gibt, Gleich jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich dann etwas höher als sonst, oder? Ähm, ich bin ja auch für Digitalisierung zuständig und wir gucken uns gerade den Bereich der Studierendenverwaltung wirklich massiv an, haben da jetzt auch schon einiges ähm, verändert, dass es die Abschlussdokumente eine offline, also äh, online gibt, nicht offline, online gibt, dass sie die also gleich nach dem Studienende runterladen können. Also das ist mir schon ein großes Anliegen und ich glaube, wir kommen da schon voran. Ja. Gut, dann kommen wir ein bisschen ähm, weg von den strukturellen Sachen, also ein bisschen ähm, zu den Sorgen von den Studierenden, weil viele machen sich Sorgen über ihre Regelstudienzeit, ja, die bei den einen oder anderen jetzt doch durchaus in Gefahr ist und ähm, aber benötigt wird zum Beispiel für BAföG oder Wohnheimplätze und solche Sachen. Gibt es da irgendeine Information, die Sie diesen Studierenden mitgeben können? Also, ähm, es gibt gerade die Diskussion über einen Hochschul-, ein temporäres Hochschulgesetz. Ich habe den genauen Titel jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ein Hochschulgesetz, das sich genau mit solchen Fragen beschäftigen wird. Und da wird jetzt noch gerade diskutiert, was mit diesen Fachsemestern passieren soll. Also zählen Fachsemester weiter, steht dann im nächsten Semester, wenn Sie heute im dritten Semester sind, im nächsten Semester wieder drittes Semester drauf oder viertes. Also das Ziel des Ministeriums ist, dass die Fachsemester nicht für die Regelstudienzeit zählen sondern also dieses eine. Über die konkrete Umsetzung wird noch diskutiert und das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber ich hoffe, dass es wirklich in Kürze kommt. Das andere Thema ist, sind ja die Fristen, also wir haben ja hier an der Hochschule Coburg die Fristen aus diesem Semester ausgesetzt, sodass also aus diesem Semester jetzt keine, keine großen Einschränkungen passieren. Natürlich verstehe ich das Thema BAföG, das ist ja von extern, das können wir nicht in der Hochschule sortieren, sondern das geht ja extern. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da noch eine Änderung gibt. Und ähm, zum Thema Bewerbung schreiben oder so. Ich denke, man kann jedem Arbeitgeber ähm, erklären im Anschreiben äh, für eine Bewerbung, dass das ein Semester länger gedauert hat wegen Corona. Ich glaube nicht, dass das ein wirklich großes Problem ist. Ich habe eher so die ein bisschen Sorgen vor den äh, formalen Dingen wie BAföG und so. Und wenn ich noch ergänzen darf, und darf ja auch an die nächsten Semester gleich denken. Das heißt, Veränderungen, die in einem Semester passieren, haben ja auch Konsequenzen für die nächsten Semester. Und dann brauchen wir ja auch eine Brücke, nenne ich es mal, für unsere Studierenden auch dann weiter sozusagen regelkonform studieren zu können. Von daher haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wie kann das funktionieren. Wir können jetzt nicht alles nach hinten schieben. Das würde für das Wintersemester folgen haben und dann wieder für das Sommersemester. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass man auch da nicht jetzt auch Ministerium kommen und sagen, sagen nicht sagen, aber einmal heißt, wir schieben jetzt die Prüfung nach hinten und alles. Das, das, das würde uns dann wieder auf die Füße fallen. Also von daher achten wir auch sehr darauf, dass man wieder in eine Regelkonformität kommt, damit wir ihnen auch eine Sicherheit geben können, das Studium. Das, das bringt uns auch gleich zu unserer nächsten Frage, wie Sie denn planen, das nächste Wintersemester mhm. zu gestalten und auch, ob zum Beispiel das neue Gebäude, das wir jetzt immer noch im Bau haben, schon eröffnen können, ob Sie da schon Informationen darüber haben. So also das, genau. die Eröffnung des neuen Gebäudes ist für kurz nach Weihnachten geplant. Mhm. Der Umzug und die Einrichtung soll dann in den Semesterferien zwischen Wintersemester und Sommersemester passieren. Also es wird zum Beginn des neuen Wintersemesters nicht fertig sein. Mhm. Aber ein Semester später. Mhm. Ja, Regelungen zum neuen Semester interessieren uns natürlich persönlich auch. Wir wissen natürlich heute nicht, was am 1. Oktober ist. Allerdings wir, müssen wir uns darauf einstellen, dass die Abstandsregelungen auf jeden Fall immer noch weiter gelten. Und jetzt ist es ja so, dass unsere Hochschule an vielen Ecken oder Enden aus allen Nähten platzt und die Hörsäle normalerweise Anfang Oktober voll sind. Wenn sie voll sind, kann ich nicht eineinhalb Meter Abstand ähm, umsetzen, so dass wir uns darauf vorbereiten, ähm, dass wir die großen Vorlesungen auf jeden Fall online machen müssen. Wenn es dann anders kommt, dann werden wir die Chance ergreifen, sagen, super, klasse, doch nicht online, doch Präsenz, aber ähm, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir das ähm, online machen. Und wir haben natürlich auch schon frühzeitig, wir können konkret sagen, nächste Woche haben wir zum Beispiel schon eine Sitzung anberaumt, wo wir genau darüber sprechen wollen welche Strategie denn hier sinnvoll ist für die Online-Lehre oder generell nicht Online-Lehre, sondern also für die Lehre im Wintersemester, um frühzeitig weichen zu stellen und Ihnen auch eine Sicherheit im Studium geben zu können. Ich kann das nur noch mal bestätigen. Die Kombination früh ein paar Stunden online, dann offline, dann renne ich wieder rum. Das kann es nicht sein. Wir brauchen da eine generelle Strategie, die entweder sagt, für bestimmte Größen, größere Veranstaltungen macht man dann wirklich äh, Präsenz, wenn es machbar ist, oder Einhaltung der Abstandsregeln. Das, das wird auch weiterhin uns mit Sicherheit als Vorgabe da sein, 1,5 Meter. Und dann kann man überlegen, welche Möglichkeiten gibt es wiederum zur Ergänzung, die in Präsenz ist. Ich darf noch eine Sache erwähnen: Hochschulen für angewandte Wissenschaften, das habe ich jetzt gerade aktuell wieder in andere Diskussion mitbekommen dürfen, ist, haben auch was ganz Besonderes. Wir haben einen hohen praktischen Anteil. Und dieser Applied Science, dieser äh, praktische Anteil, den wollen wir auch wirklich, äh, soweit es eben nach den Vorgaben an auch äh, auch möglich machen. Weil das ist etwas, was uns auch auszeichnet. Ich sage bewusst gegenüber der Universität zum Beispiel. Okay. Dass nicht alles so einfach funktioniert, ist klar. Wir wissen, dass zum Beispiel Praktikumsplätze oder Transferprojekte nach außen im Moment einfach sehr, sehr schwer zu realisieren sind. Ja. Aber was wir hier in der Hochschule machen können, werden wir versuchen umzusetzen. Wir wissen, dass wir praktische Anteile vielleicht für eine gewisse Zeit nach hinten schieben können, aber wir können sie jetzt nicht auf Dauer ausfallen lassen. Und ähm, einige von Ihnen wollen ja auch irgendwann mal mit dem Studium fertig werden. Und äh, das ist schon ähm, ein Spagat und eine Schwierigkeit. Und wir müssen gucken, ähm, dass wir möglichst viele Praxisanteile auch wirklich realisieren können. Ja. Also vielen Dank für die ähm, ausführlichen Antworten, auch sehr interessanten Antworten.